Guten Morgen, wie ihr ja im Food Diary gesehen habt, das Video findet ihr oben in den Infokarten, habe ich letzte Woche das O-Ton der amerikanischen Massenmedien, gesündeste Lebensmittel der Welt Gerstengras Saftpulver ausprobiert und ja, dieses dann gleich mal kombiniert mit einem Test von dem Gerstengraspulver. Der Unterschied zwischen Gerstengraspulver und Gerstengras Saftpulver ist dass Gerstengraspulver getrocknetes Gerstengras ist. Und bei Gerstengras Saftpulver, man das Gerstengras ausgepresst hat, also von der Zellulose befreit hat und danach diese Essenz getrocknet hat. Faktisch bedeutet es, dass Gerstengraspulver dadurch billiger ist, einen Arbeitsschritt weniger, als das Gerstengras Das Gerstengraspulver verfügt allerdings noch über Ballaststoffe, was durchaus positiv ist, aber das Gastengras Saftpulver hat ja die wesentlich höhere Konzentration an Vitaminen und Mineralstoffen. Wie genau, wie viel die höher ist, kommen wir nachher noch dazu und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Soweit die Theorie. Aber wozu ist denn Gastengras in welcher Form auch immer erstmal überhaupt gut? In erster Linie ist das Wildgrün. Das bedeutet, die Vitamine und Mineralstoffe sind in etwa so intensiv wie auch bei Löwenzahn, Zahn, Brennessel und Co. Und wesentlich intensiver als bei Grünkohl, Spinat und anderen gezüchteten und milden Gemüsesorten. Das bedeutet, wer jeden Tag draußen Wildgrün sammelt, der macht es genau richtig. Und der kann getrost auf Gerstengras oder generell auf alle möglichen Pulver, äh, in diesem Handel so angeboten werden, von Grünzeug verzichten. Das ist immer das Optimum. Aber nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer habe ich bei mir selber gemerkt, da gibt es Tage und ich möchte jeden Tag Wildgrün zu mir nehmen. Aber da gibt es Tage wo ich mir nicht die Zeit nehme wildgrün zu sammeln und deswegen habe ich das ganze Jahr Weizengras in meinen Garten also erstmal. Ich habe Weizengras im Garten angebaut und getrocknet für den Winter, aber auch das ganze Jahr sozusagen auch Pulver immer da. Das heißt, entweder Weizengras oder Und bis auf die B1-Konzentration sind die gar nicht so krass unterschiedlich. Die Händler priorisieren eben immer das, Weizengras oder Gastengras, wo sie dann wahrscheinlich einen besseren Zugang haben. Meine Vermutung zumindest. Mindest. Der Geschmack ist allerdings anders. Kurioserweise habe ich früher Weizengras total geliebt, die ersten Videos ihr erinnert Euch vielleicht noch, Gerstengras auch nicht so, jetzt ist es genau andersrum und ja, mein Weizengras mache ich halt quasi jetzt irgendwie alle, aber ich mag den Geschmack von Gerstengras. Das spricht allerdings intuitiv wahrgenommen jetzt wieder dafür, dass es eben doch Unterschiede gibt in den Nährstoffen. Also was mein Körper vielleicht jetzt braucht aus dem Gastengras oder so, oder dass ich jetzt der Rohkost irgendwie Gastengraspulver mehr brauche, keine Ahnung. Aber nur euch, um euch mal ein paar konkrete ähm, ja, Werte Latz zu knallen. Ähm, diese Werte gelten jetzt für das Gastengras an sich, also für das und nicht für das Gerstengras Saftpulver, welches noch eine höhere Konzentration hat. Wie gesagt, kommen wir nachher noch zu den genauen Werten. Also Gastengras hat als Lebensmittel 30 mal so viel Vitamin B und 10 mal so viel Kalzium wie Kuhmilch. Also die Komponenten warum alle Welt glaubt Milch trinken zu müssen. Der Anteil an Zink liegt exakt so hoch wie bei zinkreichen tierischen Lebensmitteln. Gerstenkraft. Auch das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu 5 mal so viel Eisen wie Brokkoli und auch Spinat die eben für solches berühmt sind. Wie ihr ja in meinen Food Diaries seht, hat meine Pulverdichte insbesondere in den Smoothies radikal abgenommen, da ich bei vielen Pulver nach ausgiebigen Testen zu dem Schluss gekommen bin dass ich sie nicht mehr brauche. Ich habe sie meistens immer komplett aufgebraucht, alles rein in den Smoothie, aber irgendwann habe ich dann damit aufgehört. Aber äh, ich werde noch weiter in Zukunft den Luxus gehen immer mal ein Pulver zu testen und äh, ja, zu schauen ob ich da irgendwas optimieren kann in meiner Gesundheit oder ob es sich irgendwie besser anfühlen, Effekte usw. So Experimentiert dran. Ist bei mir immer gegeben. Daher auch das Test jetzt des Gerstengras Saftpulvers. Der, äh, das Gerstengras enthält übrigens im Gegensatz äh, zur Gerste keine Gluten, oder kein Gluten. Bei Weizen ist das ähnlich. Äh, das Gerstengras ist eine Pflanze und ja, das Gluten ist in Das hat erstmal gar nichts damit zu tun. Wenn man mein äh, Video zur anaeroben und äh, aeroben Energiegewinnung gesehen hat, da findet auch weiterhin den Hinweis, äh, wie wichtig der, der Sauerstoff für unsere Energiegewinnung ist. Und dass in äh, Wildgrün äh, dieses enthaltene Chlorophyll die, die Energie der Sonne quasi speichert und äh, damit die Blutbildung anregt und die Zellen mit mehr Sauerstoff versorgt. Auch das ist halt beim Gerstengras so ein, ein richtiges Pro. Macht mal 2-3 Tage so eine intensive Grünkur, egal mit was, ihr werdet so spüren was die Energie angeht, dass ihr so geboostet werdet, dass, äh, vor allem auf natürlichen Wege. Also ich habe mir mindestens schon über 20 Pulver oder mehr in meinen Smoothie äh, reingehauen, aber es gibt wirklich nur ein Pulver, das von, von dem ersten bis zum letzten äh, Smoothie wirklich immer drin war und das ist Weizengras oder entsprechend Gerstengras, für mich ist das ungefähr dasselbe. Und ähm, ja, darauf werde ich glaube ich stand jetzt auch nie verzichten. Das ist einfach pures Grün und auch so einfach einfach also rein und gut ist. Ähm, so jetzt mal konkret, Gerstengras Pulver und Gerstengras saftpulver Beides auch vom selben Hersteller, also um einen fairen Vergleich machen zu können. Den Link übrigens zu diesen beiden Pulvern findet ihr unten. Die verwende Ganz wichtig bei dem Gerstengraspulver aber auch bei dem saftpulver ist die Qualität des Bodens. Das findet ihr überall bei hochwertigen Anbietern von Weizen und Gerstengras. Das immer wieder die Qualität des Bodens und ich habe am Anfang ja, das billigste Weizengras oder Gerstengraspulver gekauft, was auf dem Markt verfügbar war und habe trotzdem gespürt wow Energie und war entsprechend glücklich, bis ich mich dann informiert habe und festgestellt habe dass ich eben unbedingt auf die Bodenqualität achten sollte und dann entsprechend die Dinger probiert, die hochwertigeren und gemerkt oh es geht noch mehr und, ja, und entsprechend seitdem lege ich da auch Wert bei dem Weizengras und Gerstengras auf ein qualitativ hochwertiges Pulver. Ja, also zumindest der energetische Effekt, die Nährstoffe, das kann man selten beurteilen, aber der energetische Effekt ist größer. Auch wenn ich äh, ja, mein Weizengras aus dem Garten nehme und das vergleiche ich mit den billigen Anbietern, liegen da auch ebenfalls Welten dazwischen und das ist halt ganz normal ohne Pflege und alles angebaut. Jedenfalls habe mir jetzt ein Glas äh, Wasser mit 1 Esslöffel Gasterkrauspulver und 1 Esslöffel Gasterkraussaftpulver vermischt und beide getrunken. Der Vergleich. Also erstmal zum Geschmack. Was habe ich erwartet? Zum Einen dass das Gerstengras Saftpulver wesentlich intensiver schmeckt, da es ja eine höhere Vitamin und Mineralstoffdichte hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das normale Gerstengraspulver das schmeckt viel mehr nach Wiese, so richtig intensiv heuig und wiesig. Also scheinen die Ballaststoffe oder Zellulose irgendwie geschmacksgebender zu sein. Wenn da einer von Euch mehr weiß warum das so ist, dann bitte lasst es mich wissen. Mich hat das total. Überrascht. Das Gerstengras Saftpulver hat weniger intensiv geschmeckt, dafür aber wesentlich süßer und runder. Nun ist die Frage was man steht, den richtig tiefen Wiesengeschmack oder den abgerundet leicht süßlichen Wiesengeschmack. Ich muss sagen tendenziell, wenn man das Pulver in den Smoothie tut, macht es wohl keinen Unterschied geschmacklich. Aber wenn man es solo trinkt wie ich jetzt auch in der Woche jetzt äh, das gemacht habe, dann würde ich sagen, doch ein Punkt zieht für das Gerstengras saftpulver einfach weil es runder ist. Nun die Wirkung. Also ich kann nur sagen, dass ich mir auch hier wieder eingebildet habe, dass beim Gerstengras saftpulver die Wirkung nach dem Glas etwas intensiver war. Insbesondere auch dieser, dieser leichte Energieschub. Aber es ist mal ganz schwer zu urteilen. Ich habe es mir aber ehrlich eingebildet und ich würde sagen, wenn es nicht so wäre. Aber es war nicht exorbitant, sondern eher moderat. Und dann kommen wir mal zum Entscheiden meiner Meinung nach das preis leistungsverhältnis wenn man Gerstengras Saftpulver und Gerstengras vergleicht. Gerstengras Saftpulver kostet das Doppelte wie Gerstengraspulver und der Unterschied liegt ja in dem Wegfall der Faserstoffe, also habe ich mich mal hingesetzt und genau nachgerechnet. Laut Herstellerangaben befinden sich auf 3,5g Gerstengras 1g Faserstoffe, das bedeutet rein faktisch dürfte das Gerstengras Saftpulver nicht doppelt so viel kosten, sondern ca. nur das 1,3 bis 1,5 wache, Allerdings ist da halt die Arbeitsleistung des Auspressens noch nicht inkludiert und die kann ich nicht beurteilen. Und entsprechend kann man dann wohl dann vielleicht das doppelte des Preises verlangen, aber da fehlt halt die Transparenz, ne? Also müssen wissen. Also rein von den Nährstoffen, das was eigentlich entscheidend sein sollte, warum man dieses Zeug zu sich nimmt, ist das Gerstengraspulver effektiver. Er ja, gibt mehr Mineralstoffe, Nährstoffe zum besseren Preis. Und entsprechend geht meine Empfehlung dahin. Ähm, ja. Aber wenn man das Gastengras wirklich nur pur trinkt, dann würde ich wahrscheinlich sogar das Gastengras Saftpulver, wenn man sich es leisten kann, diesen kleinen Preissprung, würde ich nehmen, weil es einfach besser schmeckt. Wenn man da noch einen Tropfen Stevia reinmacht, also noch, noch ein bisschen mehr Süße reinbringt, also bei mir ist das ja wichtig, dann entsteht so ein richtig leckerer, grüner, vitaler und Energiesaft, den man doch täglich, wo man sich auch drauf freut, so beim Gastengras ja also falsch machen kann man eigentlich nichts, aber Gerstengraspulver für den Smoothie und Gerstengrassaftpulver für den puren Genuss mit Wasser. Das wäre meine Empfehlung nach dem Test. Aber äh, generell wirklich wenn ihr nicht äh, jeden Tag Wildgrün von draußen holt und das ist auch im Winter möglich, also äh, da gibt auch keine Ausreden, äh, wenn ihr aber aufgrund von Faulheit oder fehlender Möglichkeit oder Unwissenheit äh, was ihr da fütten sollt, ähm, das nicht macht, dann absolut wirklich meine Empfehlung, euch Weizen- oder äh, Pulver zu kaufen, damit ihr wirklich jeden Tag die Power von Chlorophyll und Co. bekommt. Wenn ihr ja, einfach wirklich total wenig Geld habt, ähm, dann habe ich auch noch eine preisgünstigere Alternative, die ich am Anfang genommen habe, verlinkt. Ähm, ich habe jetzt auch nicht viel Geld, nutze aber trotzdem das preisintensivere. Ähm, das habe ich unten auch verlinkt. Da ist wahrscheinlich die Bodenqualität nicht so gut oder was auch immer, wäre so ja nicht ganz so groß der energetische Effekt. Aber besser als gar nichts. Wie gesagt, am besten Wildgrün. Alles in allem hoffe ich euch ein wenig heute aufklären, äh, ja, zu können oder konnte, äh, das, äh, was eben für das Gerstengraspulver und was für das Garstengrassaftpulver spricht und wie ihr euch da entscheiden könntet. Also, ähm, ja, ansonsten... Meiner Meinung nach für einen gesunden Lifestyle ganz wichtig nochmal explizit heraus, Wildgrün, Gerstengras, Weizengras, irgendwas Grünes jeden Tag zu sich nehmen und wenn ihr draußen nichts habt unbedingt euch einen Pulver jeden Tag ins Smoothie hauen. Mache ich seit Beginn, mir gehts blendend. Ich kann es empfehlen, wenn ihr einen eigenen Garten habt, Weizengras anbauen, Gerstengras anbauen, trocknen und für den Winter benutzen. Ich merke das auch von der Qualität ist besser als das Belege. Also von daher äh, denkt mal drüber nach, wie ihr das in euer Leben integrieren könnt. Aber meine absolute Empfehlung: richtig tiefes Grün jeden Tag zu euch nehmen, jeden Tag ohne Ausnahme. Manchmal passiert es mir auch, aber es ist sehr, sehr selten, muss ich sagen, sehr, sehr selten. Wenn ich keinen Smoothie trinke, Smoothie ist halt immer drin. Ja, ist auf jeden Fall besser als die industriell gezüchteten Gemüsesorten. Das muss man sich vorwerfen. Später Art Grünkohl wird immer so total, aber es ist nicht so gut wie Weizengras, Gerstengras Wildgrün. Das ist das Entscheidende. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Hoffe, wie gesagt, was Interessantes dabei gewesen und gebe euch noch den Trailer mit auf den Weg für den Live Talk am Donnerstag und für eure Themen usw. So ihr kennt den Spruch. Wir sehen uns am Donnerstag um 8 würde ich sagen, zum Live Talk. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Macht's gut, euer Christian. Ciao.